Hallo zusammen! Ich war einkaufen und zwar äh, möchte ich euch heute meine Einkäufe zeigen. Es ist so, dass ich Holds äh, auch sehr sehr gerne schaue auf YouTube. Und äh, ich habe mir gedacht, ich habe so viel eingekauft ähm, die letzten zwei Monate. Also das ist jetzt ein Einkauf von einer Spanne von zwei Monaten. Ja, es ist kein ein einzelner Einkauf. Ähm, ja, und das möchte ich euch gerne zeigen und zwar war ich einkaufen in dm in Rossmann und dann habe ich online bestellt bei Yves Rocher und ähm, bei Ringana genau und das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen <lacht> Boah, was für eine Kiste hier Herr Rossmann ich war zufällig bei Rossmann und habe ein paar Sachen mitgenommen und zwar bräuchte ich ähm, Körperpflege. Ich hatte keine Bodylotion da. Und ähm, ja, dann habe ich mir einfach hier diesen Pott mitgenommen. Und zwar ist das von Insana, eine limited Edition. Ähm, Body Cream Südafrika mit Honig und sonnigem Orangenduft. Und da sind 500 ml drinne Und es duftet wirklich sehr gut nach Orange. Noch süßer auch. Orange und ähm, ja, wie die Pflegewirkung ist, weiß ich nicht, muss ich ausprobieren. Achtet übrigens nicht auf meine Nägel, ich habe die nämlich gerade frisch lackiert und ähm, ja, die sind schon vermackt Für <lacht> ja typisch. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich mir noch was mitgenommen und zwar Bodybalm Arganöl von Isana, ähm, reichhaltige Pflege mit Argan und Mandelöl für sehr trockene Haut. Und ich fand die Roch auch sehr gut, aber nicht zu stark. Also ich mag nicht, wenn ähm, Bodylotion einen zu stark parfümierten Geruch haben. Ich mag gerne die, ähm, den Pani duft Und dann habe ich halt hier eine, ähm, ja, ein Duschgel entdeckt von Isana. Riecht auch sehr, sehr schön. Und da habe ich gleich zwei mitgenommen. Und dann habe ich noch eine, nee, keine Limited Edition, die gibt es auch so mit neuer Rezeptur. Creme Dusche, Maracuja und äh, Kokosduft. Ich fand den Geruch sehr interessant und ich mag auch sehr gerne Kokos. Aber diese Mischung, ähm, ja, das ist, äh, riecht nach, äh, sehr nach Limonade <lacht> und ich mag den... Maracuja duchte gerne, so ein bisschen Kokos mit dabei, äh, musste natürlich mit. Dann war ich bei DM und da habe ich so ein bisschen äh, zugeschlagen. Ähm, und zwar für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass ich Duschgel vorrätig habe. Ich stand schon mal in der Dusche und ich hatte kein Duschgel und musste mich mit Seife waschen. Und das wird mir nie wieder passieren, nie wieder. Deswegen also meine Duschgel-Sammlung quasi. Ähm, ja, ich habe mir mitgenommen. Ähm, hier, das hier, Bahama Dream. Das ist auch eine Limited Edition von Balea. Und es riecht so lecker. Es riecht nach Urlaub. Da Kokos und Frangipani Duft. Also genau meins. Ich mag den Duft von Frangipani. Ähm, und ach, ein Traum. Davon habe ich mir, glaube ich, vier Stück mitgenommen. Zwei stehen unten. Das ist Reserve. Und dann habe ich mir noch mitgenommen das hier. Da habe ich auch einen Vlogbeitrag drüber gemacht. Und es riecht, oh, das riecht himmlisch. Das ist auch von Balea und ähm, After Sun Dusche und das riecht nach Urlaub, das riecht so nach Urlaub nach ähm, Sonnencreme, nach Sonne, Strand, Meer und ich liebe diesen Duft. und ähm, ja, es äh, hat so einen leicht kühlenden Effekt, ne? also nach dem ähm, Baden, also im Meer, da bleibt er immer so ähm, Salz an der Haut kleben und das bekommt man wirklich sehr gut mit, diesem, ähm, mit dieser After-Sun-Dusche weg und ähm, da steht hier Reinigtsam, befreit von Sonnencreme, rückständen entfernt Rückstände von Chlor und Salzwasser mit Cooling-Effekt, also das merkt man auch auf der Haut, ähm, dass es die Haut während des Duschen so ein bisschen äh, kühlt. Ja. Also, das kann ich auf jeden Fall äh, weiterempfehlen. Da habe ich auch äh, eine, ein, ein, eine Backup-Sammlung mir geholt. Dann habe ich mitgenommen noch eine Dusche. Und ähm, zwar von Balea Dusche und Creme Granatapfel Pfirsichblüte. Ich mag auch gerne den äh, Duft von Pfirsich. Und den äh, riecht man hier sehr gut. Ja, habe ich mitgenommen. <lacht> dann eine Dusche und Creme Sweet Wonderland ich glaube ja, ja, auch eine Limited Edition ich weiß nicht ob es die noch gibt äh, aber vor zwei Monaten gab es die noch und da auch Limited Edition super leckerer Duft auch so ein bisschen nach Urlaub und ähm, ja mit Limetten und Hibiscus Duft Viva Cuba äh, ja, riecht der äh, gut, wobei ich finde die riechen hier besser, also wenn, dann würde ich eher hier zu greifen als hier zu, ja, dann habe ich mir geholt, beziehungsweise für meine kinder Kindern, äh, einen, einen äh, Dusche und Shampoo, vor kids von Balea, ah. Einmal die rote Variante, einmal die gelbe Variante, ähm, mit süß-sanftem Duft und blumig-leichtem Duft, verwenden sie sehr gerne. Dann habe ich noch geholt, ich mag ja die ähm, Rasiergele von Valea unheimlich gerne, also ich benutze die immer und schon seit ewig, da habe ich auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Kann ich auch gerne unten verlinken. Und zwar ähm, Peppiger Papagei. Das ist auch eine neue äh, limited Edition. Und äh, Nektarin und Kaktus, Kaktus-Feigenduft. Ja, riechen kann ich jetzt nicht. Aber ich hole mir eigentlich quasi äh, jede Duftsorte davon kann ich auf jeden Fall empfehlen, meine Schwester mag es nicht, äh, sie sagt, ähm, sie könnte auch äh, normales Duschgel verwenden zum Rasieren, also ihr bringt das nicht viel, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. <lacht> Dann habe ich noch mitgenommen ähm, zum, ja, zum Ausprobieren von El L'Oreal Paris Anti-Haarbruch-Spülung und ich finde die Reihe eigentlich ähm, sehr gut. Also ich komme damit sehr gut klar mit den äh, Evital-Produkten. Ja, riecht auch ganz gut. Jo. Dann, ähm, genau, ich habe so gut wie kaum Düfte Parfums. Ähm, und ich bräuchte etwas von ähm, ja, etwas für die Handtasche zu mitnehmen. Und dann habe ich mir diese genommen ne Das ist von äh, Spirits. Ich hatte mal den blauen hier gehabt äh, und ich fand ähm, der riecht sehr gut. Ähm, der war mal in einer Glossybox, glaube ich, und ich fand ihn richtig, richtig gut, ähm, weil der ähm, so hübsch verpackt ist, sehr handlich, man kann den so mitnehmen in die Handtasche und äh, riecht frisch, nicht zu so süß und äh, ich mag ihn sehr gerne. Ja und dann habe ich ähm, hier noch die anderen Fläschchen entdeckt. Die sind halt nicht sehr teuer. Äh, ich glaube die kosten zwischen 3 und 4 Euro pro Stück. Aber ähm, und die halten auch nicht ewig lange auf der Haut. Aber ähm, so für zwischendurch zum Mitnehmen finde ich die äh, super klasse. Dann habe ich mir noch einen Duft mitgenommen und zwar deswegen, weil äh, sehr viele YouTuber davon schwärmen und zwar das von äh, Naomi Campbell, dieses, äh, ich glaube das war ihr erstes Parfum. und ähm, in dieser Flasche hatte ich vorher noch nie ausprobiert und ich habe mir gedacht, da musst du dir jetzt mal angucken und das riecht wirklich sehr, äh, sehr gut, also ich. Sehr, sehr süßlich, aber pudrig. Genau, pudrig würde ich sagen. Also sehr süßlich, pudrig und ähm, ja, müssen wir ausprobieren. <lacht> Dann habe ich mir ähm, eine Tuchmaske geholt, weil ich sie äh, gerne ausprobieren wollte von Balea. Ähm, ich habe diese Nose Strips, diese schwarzen Aktivkohle Nostrips nose mir gekauft. Die sind sehr gut, also die sind viel besser als die äh, normalen von Balea. Und da habe ich mir gedacht, probierst du äh, die Tuchmaske mal aus. Und ich habe mir diese Peel-Off-Maske auch vorher geholt. Ähm, da habe ich auch ein Video zu gemacht. <lacht> da verlinke ich euch unten. Diese Peel-off-Maske, die, du, die ähm, du feucht auftragen musst, die dann trocknet und die, die du dann so abziehen kannst. Ähm, ich fand sie jetzt nicht besonders gut, aber für den Preis war sie okay. Ja, dekorative Kosmetik äh, habe ich mir ähm, vor kurzem diesen von äh, P2 diesen Bohemian Tropic, Tropics äh, Bronzing Fluid geholt weil ich den austesten wollte, jetzt gerade im Sommer. Und ich habe mir geholt auch aus der gleichen Le Acapulco Glam Body Bronzer Also der ist oben ähm, mit diesem Glitzer hier, mit diesem Glanz, mit diesem goldenen Glanz aufgesprüht. Und äh, wenn man die einmal abträgt, dann kommt ein ja dann kommt der eigentliche Bronzer zum Einsatz. Das habe ich in den Tester gesehen. Riechen tut er nicht so gut. Finde ich oder nach gar nichts eher. Und dann habe ich gesehen in einer Limited Edition von Evelyn einen Highlighter Pinsel. Ich habe noch gar keinen Highlighter Pinsel. Und den wollte ich einfach mal ausprobieren, wie sich damit Highlighter auftragen lassen. Ich benutze immer diese ähm, Fächerpinsel zum Highlighten. Ja, nehme ich jetzt auf. Scheiße, nehme ich jetzt auf. Ich ja. Dann habe ich mir noch das hier so geholt und zwar äh, waren die reduziert. Ich weiß nicht, ob die nicht genug Abnehmer gefunden haben. Von 3,45 Euro auf 1,50 Euro. Und zwar geht es um Bodyfit Cellulite Algenwickel. Äh, Stück. war noch. Da. der habe ich mitgenommen. Äh, mit Thermalwasser und mehr. Leidmildab. Die Anzeichen von Cellulite. Äh, ja. Ich werde das mal testen. Aus dem Grund, weil ich ja äh, die Bodywraps verwende und die Bodywraps ähm, sind einfach der Hammer. Und ich habe also mir ist das ins Auge gesprungen und ich habe gedacht, äh, ja okay, ich äh, probiere das mal aus und habe mir die Inhaltsstoffe angeschaut und das sind ähm, also ganz andere Inhaltsstoffe. Das ist nicht vergleichbar mit meine Body Works <lacht> aber trotzdem wollte ich das einfach mal ausprobieren wie die wirken und zwar äh, muss man die äh, das sind so wickeln und dann muss man die einmal ähm, um die beine wickeln ich weiß nicht ob man das hier so erkennen kann ähm, und ja und das ganze dann einwirken lassen äh, zehn minuten einwirken lassen ja nach 1,50 Euro kannst du mal mitnehmen <lacht> zum Testen. So, Dann, das war jetzt der DM-Hall. So, dann habe ich mir bestellt, und zwar hat mich eine YouTuberin angefixt mit ihren E-Crochet-Sachen. Ähm, wie heißt sie? Nazis Beauty Zone. Muss ich mal gucken. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, bestellt sie mal wieder bei Evochef, weil die haben ja immer so tolle Aktionen und zwar war diesmal die Aktion folgende, du legst den ersten oder das erste Produkt in den Warenkorb und das erste Produkt, was du da reinlegst, bekommst du umsonst. So. Und äh, ja, dann habe ich als erstes das Evidence, Evidence comme une Evidence Le Parfum von Yves Rocher reingelegt. Ich glaube, das kostet um die 20 Euro. Ja, und das habe ich umsonst bekommen. Und das ist wohl der beste bei Yves Rocher. Bin mal gespannt. Ja, dazu habe ich dann noch bestellt eine... Ähm, Cremedusche, Jardin du Monde. Ähm, ja, Cremedusche, ohne Parabene. Und zwar wegen dem ähm, Baumwollgeruch. Da steht, nee, Baumwollblütengeruch, genau. Baumwollblüte. Und das wollte ich einfach mal austesten. Äh, riecht. Ähm, ich eigentlich sehr gut, sehr neutral, nicht zu stark und dann habe ich mir geholt und ich liebe Lavendel, ich liebe Lavendel <lacht> und zwar habe ich mir geholt das äh, Lavendel oder Lavandin Blackberry Relaxing Body Lotion ähm, ja, Body Lotion das nach Lavendel und ähm, Brombeere riecht schwarze Beere doch Brombeere oder <lacht> ja das habe ich mir geholt und dann habe ich mir geholt ähm, Sherry Bloom Body Lotion ich sag ja ich hatte einen Mangel an Body Lotions ich habe wohl welche von Rituals aber die wollte ich nicht äh, so schnell aufbrauchen die bewahrt mir immer für besondere Momente auch. <lacht> ähm, ja. Und zwar, das ist Cherry Bloom Body Lotion von Yves Rocher. Und dann habe ich hier mitgenommen und das habe ich ähm, schon mal probiert gehabt vor, äh, also vor ein paar Jahren. Oder letztes Jahr. Und zwar ist das Muroi und leute das riecht so gut das riecht so gut oh. ich kann das nicht beschreiben das heißt das ist jetzt ein shampoo lagune her ein body wash also shampoo und körper ähm, dusche wahrscheinlich und das riecht so gut das riecht auch so nach äh, Urlaub und dazu habe ich mir nämlich auch ein ähm, feuchtigkeitsspendendes Duftspray geholt und ich finde der ist so klasse wenn ihr irgendwo mal ah, dran schnuppern könnt dann guter. das ist sehr süßlich aber wirklich äh, kann das nicht beschreiben. Also es riecht blumig, süßlich und nach Urlaub. So. Dann als nächstes war ich mal wieder shoppen bei äh, Ringana. Und zwar habe ich mir geholt das Fußbalsam. Das muss ich noch austesten. Das Fußbalsam. Und äh, ich finde das total interessant mit der Öffnung. Also hier ist so ein Aufkleber drauf. Ähm, da muss man halt äh, abziehen. Wenn man das hier sehen. Ne, ich weiß nicht. Und dann muss man das offen drehen. Ich mache das jetzt nicht ganz auf. Und dann muss man das öffnen. Ne? Und dann kommt dann halt das Produkt raus. Aber ich mache das jetzt nicht. Ich mal wieder zu. Ja, haltbar bis. Dezember. Angebrochen mindestens 10 Wochen halber. Also die Produkte sind absolut natürlich ähm, vegan und frisch. Die werden frisch produziert, haben keine chemischen Konservierungsstoffe. Deswegen mag ich die Produkte von Vengana mehr. Ähm, ja, also das muss ich noch austesten. Und ich habe mir noch äh, Probiertestchen Romol von Vengana. Die kosten auch nicht viel. Ich glaube, die waren im, im Sonderangebot irgendwie ähm, runtergesetzt von 10 Euro auf 5, 4, ich weiß noch gar nicht mehr. Äh, ja, und zwar sind da so kleine Täschchen auf Pappe und man konnte sich verschiedene aussuchen ich habe hier zum Beispiel ähm, Kennlernset das sind Kennlernsets ähm, mit Kröbchen so. Kennlernset 2 Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Hydroserum, Cremekonzentrat Kennlernset 3 Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Serum, Antifalten und Cremekonzentrat 3 und dann habe ich hier noch ein Kennlernset mit Körpermilch Hand- und Nagelbalsam und Fußbalsam So, oh. Die muss ich einfach mal alle austesten und, Ja, also was da drin ist, das sind so äh, Pröbchen ne? Die ganzen Pröbchen sind hier drin ähm, ja. Dann kann man sich da so ein bisschen durchtesten ja, die habe ich mir geholt, einfach um die Produkte kennenzulernen, um die zu auszuprobieren, ob ich die vertrage und so weiter. So. Und das war es auch schon gewesen. Geschafft! Dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dann! Tschüss!